Bitcoin ist kurz davor einen weiteren starken Abverkauf zu sehen und wir werden in diesem Video darüber sprechen, warum und weshalb das so ist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Mr. Sagittario von der Bulverse Bear Academy und wir sind der lebende Beweis dafür, dass TA funktioniert und kein Wunschdenken- oder Kaffeesatzleserei ist. Aktuell befindet sich der Bitcoin in einer schönen Phase. Wir haben die Zielbereiche erreicht. Wir werden uns mal kurz angucken, wo diese lagen. Wir haben, am wann war das hier? Am gestrigen Tag. Noch kurz vor 12 Uhr habe ich hier den Boden gecallt, ja, das war die Bewegung, die wir hier unten gesehen haben, ja, diese Bewegung. Und im Anschluss ging es dann nach oben, so wie man es hier sieht. Und dann habe ich euch das Ziel oder beziehungsweise der Academy das Ziel gegeben, wo ich denke, wo der Kurs hinlaufen wird. Das Ganze ist auf Elliott wellenbasis berufend und auf Strategien, die wir in der Bull Bear Academy mit euch teilen. Und anschließend habe ich mit euch den Elliot-Wellen-Count geteilt, wie das Ganze aussehen sollte. Ja, wir haben hier eine ABC gesehen, nochmal eine ABC und dann jetzt hier in einer weiteren ABC. Und wie das Ganze ausgegangen ist, kann man ja sehen. Wir sind in deinem Pocket gelandet. Ich kann sogar, glaube ich, noch einmal ähm, hier, habe ich es, glaube ich, drin, genau hier. So habe ich das Ganze geplant gehabt. Es ist ein klein bisschen weiter nach oben gegangen. Also es hat wirklich noch aus deinem Pocket gefüllt, weil ich nicht davon ausgegangen bin. Aber wir sind sowieso seit hier oben short und haben hier unsere Short-Position aufgefüllt. Ähm, das zeige ich auch einmal kurz. Und zwar haben wir das Ganze Hier. 19.515 habe ich den Shot nochmal aufgefüllt und unser Durchschnittsentry liegt irgendwo bei, ja, 19.800 um den Dreh. Genau, und, ähm, für mich persönlich sieht das Ganze hier nach wie vor immer noch nach einer Korrekturbewegung aus. Ich gehe davon aus, dass wir hier eine große A sehen, dann hier eine große B sehen und dann eine große C sehen, die nach oben geht. Und die wird dann wahrscheinlich hier irgendwo, keine Ahnung, um die 20.400 ähm, das erste Ziel erreichen. Und dann ist es halt eben die Frage, ob das Ganze dann übergeordnet auch erst eine große A ist und dann eine große B kommt und dann eine große C und wir dann Preise von über 30.000 US-Dollar sehen. Ähm, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, und das ist ganz, ganz wichtig dass wir zur aktuellen Marktlage auch folgendes sehen können. Und zwar <lacht> blende ich dafür mal kurz die Weekly Pox aus und mache die Expanded Flat rein, dass wir folgendes sehen. Das Ganze würde dann wie folgt aussehen. Wir würden dann wahrscheinlich hier nochmal bis in den Bereich hier oben rein korrigieren, um dann eine Bewegung fertig zu machen, um dann impulsiv nach unten durchzustarten. Dann hätten wir hier eine 3, 3 und dann eine 5 oder eine 5, 3, 5. Das muss man jetzt halt eben noch abwarten. Wie tief diese Korrektur dann letztendlich sein wird, könnt ihr hier aus dem Bild entnehmen. Also ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich sehen würden, wenn es so kommen würde. Ähm, allerdings muss es das nicht. Es kann auch hier eine Running Flat geben und dann geht der Kurs halt eben dementsprechend äh, nicht mehr ganz so weit nach oben, dann sehen wir halt eben wirklich nur ähm, möglicherweise die 21.400, wenn überhaupt, ja. Für mich persönlich sieht es eher so aus, dass wir Short gehen sollten und deshalb sind wir auch Short. Ich gehe davon aus, dass wir die Preise hier unten definitiv sehen werden, dass wir hier die B fertig abgeschlossen haben und jetzt mit der C nach unten durchstarten, also in die Korrektur praktisch noch einmal sehen werden ähm, bis, keine Ahnung, ja, lass es mal äh, 20400 sein oder so und von dort aus dann praktisch nach unten abverkaufen. Wäre auf jeden Fall die bullischere Variante. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht mehr großartig weit nach oben kommen. Deswegen habe ich auch keine großartige Longe eröffnet. Und ähm, die Ziele sind wie gesagt immer noch die 15.000 bis 16.000. Und da muss man jetzt mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Von den äh, Leveln her sieht es so aus, dass wir dass wir hier gerade an einem Monthly-Level arbeiten. Ja, Das muss durchbrochen werden. Und das wird schwierig, dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir bei der ganzen Price Action, die wir hier sehen, erstmal den Bereich hier unten anlaufen werden. Auf der äh, POC-Basis sind wir hier definitiv in der Range. Ja, diese Range sieht so aus, dass wir uns ähm, immer die Liquidität oberhalb der Level nehmen um dann wieder nach unten unterhalb, der äh, Level zu fallen, ja. Dort sitzt die meiste Liquidität und dementsprechend läuft das Ganze dann jetzt so. Das ist eine Range, die läuft jetzt schon seit, ich glaube, oh seit September oder so irgendwas, also das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ähm, irgendwann wird aber hier der Break nach unten kommen und ich gehe davon aus, dass der jetzt bald kommen wird und ähm, dann werden wir wahrscheinlich diese Level, von denen ich gerade eben gesprochen habe, sehen. Das Ganze würde dann auch passen mit einer möglich mit einem möglichen Trendkanal, den wir hier sehen, der dann aber am Anschluss nach oben verlassen werden sollte, zumindest wenn der Plan so aufgeht, wie ich ihn ähm, analysiert habe. Und... Bis dahin werden wir definitiv in der Short-Position bleiben. Ich kann nur so viel sagen, wie das, äh, das Ganze hier definitiv keine fertige Korrektur gewesen ist. Ich sage, wir haben hier die A gesehen, die B gesehen und dann hier die C gesehen und dann geht es wahrscheinlich zur finalen Welle übergeordnet C nach oben, das wäre dann praktisch hier die A, wie ich gesagt habe, hier die B dann nach unten und die C dann nach oben, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, hier kann man eine Menge Geld machen, wir haben auch sehr gute Gains gemacht, ähm würde dann praktisch von Count so aussehen, wie ich es hier eingezeichnet habe. Das wird dann wahrscheinlich eine fünfwellige Bewegung nach unten. Ob die jetzt ein bisschen weiter nach unten ausartet oder nicht, da kann man jetzt noch nicht sagen, weil die Wellen noch nicht bestehen. Ja, äh, Wenn die erste Welle hier ausgebildet ist, mit der, also praktisch die 1, 2 ausgebildet ist, dann kann man sagen, okay, wird das jetzt eine 1 bis 5 oder wird das hier eine ABC, also dass es eine 3 Bewegung wird. Dann hätten wir hier wieder eine 3 Bewegung. Dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir hier eine 5, 3, 5 nach unten sehen oder eine 3, 3, 5. Und, ja, das sind so die Ziele. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Supportet das Ganze. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Solltet ihr Interesse an der Academy haben, gerne eine Nachricht schreiben. Ihr findet den Telegram-Kanal unten in der Beschreibung. Das war's von mir. Euer Sagi. Macht's gut. Ciao.